Ach shit, wir haben Patchwork Shaco in der Midlane. Das kann ja nichts werden, Mal schauen, Leute. wer gewinnt. Gay okay, Knife! Was wir los? Dich. Ach Achso, ja, okay. Wie bist du jetzt <lacht> gerade? Also der Pull war schon mal göttlich. Das wird, glaube ich, ein guter Jungle Clear. Pike Main, ja. Pike Main. Der hat Blue Buff. Der hat ja. Blue Buff! Wer? Können wir bitte darüber reden? Pike <lacht> hat Blue -Buff? Ah, letztendlich fein ich ganz Schubhaft, das ist... Ja Fest. ich hab auch in die Mitte gekommen, ich hab den Topf! Ja, Top. <lacht> ja ne, wo noch weh? Darwin war mitte? Wäre da? Berda. Ja, dann gehen wir rein! Uh! <lacht> <lacht> <lacht> Noll! Betrollst! Scheiße! Ja. Ja, du treu! <lacht> Ja, was hast du gemacht? <lacht> Nein, du Trolls! <lacht> <Nein. lacht> LOL! Ja, ja, ja. Nice. <lacht> <lacht> der hat easy. nicht geheilt, oder? Nee. <lacht> Komplett easy. TP2 <lacht> <lacht> <Ich hab lacht> wieder heilt. Was ist denn das, das für eine es. Frechheit? <lacht> Wenn der jetzt gestealt würde, ne? Ich raste so aus. <lacht> <lacht> ich komm mit Komm, Botlan, komm Botland. komm auch Haben dich, haben dich! Janik, let's play things! Ah! Bruh! nein. Der kommt, kommt's, Lubav, komm mit, Jenny, komm mit, Jenny, komm mit, Jenny, Jenny, Jenny, Jenny, Jenny. Ja, Jenny. ja, ich komme Ja. Keine Ahnung, sieht nach Iron aus Oh mein ah! oh <lacht> Gott! Oh, Jenny! Was denn? Oh, oh, Jenny! <lacht> ich hab Ignite! Okay, oh, ich fuck, komm, ich hab ich nicht Ich, ich komme mit, ich komme mit. Uh, lass gehen, oh, ja, okay, ich, ich, ich komm mit, Okay, ich komme mit. Ich, ulti. Ulti. Hat ulti. Oh, KS, ich <lacht> hab ulti <lacht> <ihn nicht so lacht> ich hab ihn 7 hier. Ich <lacht> hab ihn Ich hab ihn auch Ich hab ihn Hallo, hier! <lacht> äh, Lucian kommt von hier. Ja, so könnte auch kommen. Ähm. Komm, aber. So die Wave. Nice. Job. Ja. Für Bordzeit. Die könnten Mitte kommen, ne? <lacht> ja. Komm. Ja. Komme! Ich hab Kann er Äh, nein! Nice. Äh, so. Also? Ähm, Brauch okay. Hilfe, Janik. Komm her! <lacht> Komme! Warum? Warum machen wir Warte! Oh. Nein, nice. alles geplant. Nee, das ist nicht mehr. Alles geplant. <lacht> hey, na klar, wir haben die Dummy damit gegeben. Oh no. Ja, keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Ich habe irgendwie gedacht, weiß also ich nicht. Ich habe irgendwie lustig und gucken, was passiert. <lacht> Was <lacht> <Die> macht ihr? <hier. lacht> die, also, die, die wissen, dass die, die enden, ne? Also... Drake, Drake, Drake, Drake! Die enden! Die enden! Nein, die enden! Drake, Drake, Drake, die Drake, enden. Den, mach den Drake! Yannick, den Drake! Janik, den Drake! Nein, wir müssen auf den Oh mein Gott! Ich bin exhausted! Lol. Danke. <lacht> ja. Lol. Hier, hier, hier. Zu spät. Ja, das mal, das Alter. Oh ja. <lacht> Mann, jetzt haben wir den Drake hier? verloren. Ich wusste es. Aber wir haben auch keinen Besuch. Hier er ist Nein. No. ist dort. ich komme da nicht rein. No! Oh. Fuck. Ja. Ich hab schon wieder, ich hab wieder Lukas gewissen, auch. <lacht> Ja. Ich <lacht> schon wieder Lukas Da ist schon wieder fast mich umgebracht <lacht> Ich muss aber aufhören, an dich ranzu, also an dich, an dich zu connecten. Ja. Also. Ich hab in 14 Ja oh <lacht> Ja so, ja so. Nein. Ult! Nein, meine Ball aber! Warte, warte, noch 10 okay, Sekunden. Nein. Finish, finish. Schnell. Oh, <lacht> Yannickon. Schnell, schnell schreib Gigi Easy in Chat, schnell! Ich weiß nicht, ich dieses Game verwerten kann. Doch, das kann man nicht. Ja, Gigi <da, okay. lacht> <50 lacht> well played all war das. Also. <lacht>